Guten Morgen! Da einerseits der Großteil meiner Freunde mit dem Gedanken spielt, permanent auszuwandern und andererseits sehr häufig auch von mir die deutsche Regelwut kritisiert wird und wir zudem durch das Internet die vielen positiven Seiten anderer Länder und anderer Kulturen von uns äh, ja, immer wieder selektiv wahrnehmen, habe ich das Gefühl einfach mal ein Video zu machen warum ich Deutschland gut finde und unser Land ein tolles Land ist. <lacht> immer mit dem Zusatz dass ich eigentlich nicht so viel von Ländern halte und dass ich uns als Welt komplett gerne sehe, sehen würde. die Menschen, Aber wenn man darüber nachdenkt und man ist ja in vielen Gedanken auch gefangen und man diskutiert über Sachen die real existieren und es existiert real ein Deutschland und deswegen auch an, diesem, an dieser Stelle wirklich mal das Statement warum Deutschland ein tolles Land ist. Natürlich ist das Video jetzt sehr einseitig, aber ich sehe das Video nicht losgelöst als Statement sondern als einen Teil meines Youtube Kanals, in dem ich auch ja, vor allem kritische Statements bezüglich der deutschen Gesellschaft und des Landes auch verfasst habe. Also heute die andere Seite der Medaille, was ist wirklich toll an Deutschland. Wir sind ein Land der Denker und Menschen die Potenzial und auch den Willen haben dieses auch abzurufen. Und, ähm, und das wird durch unser Bildungssystem gefördert, sodass auch sozial benachteiligte Menschen sehr gute, nicht die gleichen, aber sehr gute Chancen haben aufgrund ihres Intellekts die Dinge zu tun, die auch die Menschen tun können die gut betuchter sind. Und ja, das finde ich, find ich richtig klasse. Wie gesagt heute nur positives, gerade bei dem Bildungssystem, weil mir jetzt schon spontan wieder einige Aber sein. Ähm, äh, auch, dass das Denken überpriorisiert wird in unserer Kultur. Das ist äh, Nährboden für reichlich Kritik, aber heute wirklich nur die Sachen, die toll sind. Also deswegen auch nichts Negatives zum Denken. Also das Land der Denker. Ne? Also nur Positives. Äh, einfach mal einseitig betrachten. Für mich kann nicht so einfach. Okay, kommen wir zum nächsten. Ich bin ja Sohn eines Bäckers und ich kenne kein Land auf der Erde was so leckeres Brot und vor allem in so vielen Facetten backt. Allerdings äh, wird backt. Allerdings wird diese Backtradition zunehmend von industriellen Großbäckereien pervertiert, die mit Aromen und Farben, äh, Farben spielen, um tatsächliche Qualitätskriterien einfach zu kopieren. Äh, ich habe zu den erschreckenden Inhaltsstoffen ja schon einmal ein Video gemacht, oben in den Infokarten. Also, wenn ihr das Geld habt, kauft lieber beim kleinen Handwerksbäcker und nicht bei den Discountern. Das Backhandwerk in Deutschland ist wirklich meiner Meinung nach richtig klasse und weltweit unerreicht, trotz der negativen Entwicklung. reden weiter. Deutschland steht für Verlässlichkeit und für Qualität, sowohl im Inland als auch im Ausland. Und das hat auch guten Grund, so sehr Richtlinien und Normen nervig sein können. So stellen die bei der Produktion von Gütern ja, einen sehr sehr hohen Standard sicher. Auch hier der Hinweis, äh, kauft äh, deutsche Produkte, insbesondere bei komplexen Geräten, wenn ihr wirklich Qualität haben wollt. Es ist einfach der Faktor, meine persönliche Erfahrung. Und auch aufgrund des Zolls und der, der teilweise irrsinnigen Einführgebühren äh, zahlt ihr manchmal sogar für, für schlechtere Qualität aus dem Ausland denselben oder sogar noch mehr. Bestes Beispiel ist da immer, gerade weil ich jetzt gerade recherchiert habe, der VitaMix. Denn in den USA für 400 Euro weniger angeboten wird und hier dasselbe kostet, wie der qualitativ sogar meiner Meinung nach hochwertigere und äh, mit einem Edelstahl statt einem Plastikbehälter angebotene Harexco. Äh, den Link zu diesem Test findet ihr auch oben in den Infokarten oder unten in, den, in der Infobox. Weiter geht's mit den positiven Dingen in Deutschland. Pünktlichkeit. Ich liebe Pünktlichkeit weil es ein Zeichen von Respekt ist und in Umfragen was Pünktlichkeit angeht rangieren die Deutschen ganz, ganz weit vorne. Auch äh, wenn ich gerade in meinem Freundeskreis. Hallo Silke, in ein statistisches Loch gefallen zu sein scheine, ist es de facto so, dass in Deutschland wirklich die pünktlichsten Menschen leben, oder mit die pünktlichsten Menschen leben. Die, die Möglichkeit auch in Deutschland, dass man innerhalb des Deutschlands, innerhalb von Deutschland, von den größten Bergen bis hin zum Meer alles im eigenen Land haben kann, das ist auch wunderbar in Deutschland, dass man Winter und Sommer genießen können, auch so das Beides, wunderbar. Klar, wenn man nur eins der beiden mag. Dann freut man sich immer nur mit den einen Teil, aber den anderen Teil nicht. Aber unsere Kinder haben erstmal überhaupt die Möglichkeit, beides kennenzulernen. Den Winter und den Sommer und ihre Erfahrungen zu machen. Weiterhin ist die Trinkwasserqualität in Deutschland extrem gut. Wir wissen es auch gar nicht zu schätzen, dass wir ein elementares Grundbedürfnis einfach so stehen können, indem wir in die Küche gehen und äh, ja, quasi den Hahn aufdrehen. Ich will Euch jetzt nicht mit den armen afrikanischen Kindern kommen, aber in vielen Teilen der Welt, auch in westlichen Ländern, da kannst Du nicht einfach so den Hahn aufmachen und da kommt sauberes Trinkwasser raus. Ne? Weiterhin die weibliche Emanzipation, die mit einer weiblichen Bundeskanzlerin quasi gipfelt ist für mich einer der Gründe wirklich stolz auf unsere Kultur zu sein. Obwohl es wie wir gerade in der Flüchtlingskrise gesehen haben, so viele verblendete und egoistische Menschen auch bei uns natürlich noch gibt, ist der Großteil der Gesellschaft für Gleichberechtigung aller Rassen, aller Geschlechter und auch Sexualitäten äh, Das auch ein Zeichen der geistigen Evolution. Gerade wenn ich mir arabische oder afrikanische Staaten anschaue, da bin ich sehr, sehr sehr sehr sehr froh in Deutschland zu leben. Und da sind wir auch direkt bei der Meinungsfreiheit. Hier in Deutschland kann man wirklich fast alles öffentlich als Meinung raushauen. Sogar total stumpfe Beleidigungen gegenüber anderen Staatsoberhäuptern werden in einer angespannten politischen Situation auch als Satire akzeptiert. Man kann Theorien wie dass Amerikaner ihre, ihre Wirrtreter selber gesprengt haben, dass die Erde eine Scheibe ist und dass die Regierungen ja, uns mit den Abgasen von Flugzeugen bewusst schaden wollen, öffentlich vertreten und passiert gar nichts. Das kann man sagen. Und nicht zuletzt kann man sich kritisch mit der Gesellschaft als solches auseinandersetzen. Also mit uns quasi, mit der gesamten Gesellschaft. Du kannst alles kritisieren und das finde ich richtig gut in Deutschland. Wir haben ein politisches System, wo eine, eine Konsensbildung das Ziel ist und ja und nicht die Gesellschaft einer einzelnen Ideologie folgen muss oder also sowohl eines Menschen oder eben einer Partei, sondern wir haben eine Konsensbildung. Das finde ich gut, ja. auch wenn dann ja nicht immer meine Interessen gewahrt werden und meine Interessen verfolgt werden, aber ich muss einfach akzeptieren, dass die, die Gesellschaft, dass sie sich langsam bewegt. Dass die geistige Evolution nicht von heute auf morgen geht. Es geht über Jahrtausende und entsprechend dieser Konsens zeigt einfach, dass Menschen sich aufeinander einlassen, dass sie sich anpassen und dass sie fähig sind, äh, ja, zu interagieren miteinander. Und das ist sehr sehr wichtig. Ne? Ähm, ja wir haben ein hochtechnologisiertes gesundheitssystem was zudem auch noch offen für naturheilverfahren ist in letzter Zeit vor allem Und, äh, man dieses Sogar dann in Anspruch nehmen kann, wenn man kein Geld erwirtschaftet. Schaut anderen Ländern um. Bist du krank, bist du tot, so ungefähr. Ne? Und damit sind wir beim Sozialsystem, ein System, wo man einen bestimmten Grundbetrag behalten kann, der viel mehr als das ist, was man eigentlich wirklich braucht zum Leben. Also ich rede jetzt vom ALG und man entsprechend objektiv betrachtet im Luxus leben kann, auch wenn man gesundheitlich oder ideologisch nicht in der Lage ist, am Arbeitsmarkt zu partizipieren und äh, auch die, die leichte und oberflächliche Seite der Existenz in Deutschland wird bedient. Wenn man bei Sportereignissen für sein Land mitfiebert hat man in Deutschland oft immer gute Chancen äh, ja, oben bei den Siegern mit dabei zu sein, egal ob das Fußball, Tischtennis oder Handball ist. Aber auch die, die Künstlerszene ist bei uns sehr sehr aktiv, man ist kreativ und trifft sich auch außerhalb der monetär geprägten Szene zum geistigen Austausch äh, und zum kreativen Schaffen. Einfach das Sache wählen, ne? weil man auch in Deutschland eben den Luxus hat das machen zu können. Hier in Deutschland hat äh, zudem auch die künstlerische Freiheit ne? äh, auch einen hohen Stellenwert. Und man kann sich gerade in der Kunst wirklich, auch, wirklich komplett entfalten. Ne? Ähm, ich habe das ja vorhin schon erwähnt mit der Satire, ne? Böhmermann oder was, mit dem türkischen Staatspräsidenten. Ne? Kunst ja, hat einen hohen Stellenwert Und Kunst ist wichtig. Auch innerhalb der, der sozialen Kontakte wird den Deutschen zu Unrecht immer nachgesagt, die sei nicht gesellig. Aber geht mal abends raus in den Städten, Hier bei uns in Leipzig. Da hast du in der Karl-Liebknecht-Straße oder der Karl-Heine-Straße quasi rund um die Uhr viele Menschen, zu sehen, man sich einfach hinsetzen kann und sich ja, unterhalten kann oder man setzt sich selber hin und lässt sich anquatschen. Also das, das ist überall möglich in großen Städten. Zumindest ich es von hier in Leipzig sagen. Ich habe gehört, in manchen Städten gibt es so eine Sperrstunde dass man dann irgendwie nicht mal draußen sitzen darf oder sowas. Aber das weiß ich jetzt nicht. Aber uns in Leipzig jedenfalls nicht. Auch ist äh, statistisch jeder Deutsche in mindestens einem Verein angemeldet, wo er sich eben gemeinsam mit anderen engagiert, meistens ehrenamtlich. Und ja, und das alles wird dann eigentlich nur noch von der Sicherheit getappt. Es ist unglaublich, wie sicher wir leben. Und das gilt nicht nur für die Deutschen, äh, sondern auch für die Ausländer, die im Gegensatz zu anderen Ländern bei uns statistisch viel sicherer leben. Obwohl wir eigentlich so fremden sind und Hitler ist ja noch allgegenwärtig, aber bei uns leben die Ausländer wieder am sichersten von allen Ländern. Hier gibt es so viele die immer alles kritisch sehen und Einzelfälle hochstilisieren und meist aus Erfahrungen von eigenem persönlichen Umfeld heraus oder man hat irgendeinen Medienbericht gesehen und lassen sich manipulieren, aber wir leben hier in einem wahnsinnigen Luxus und in einem richtig tollen und sicheren Land. Nicht dass andere Länder andere und teilweise bessere Sachen auch zu bieten hätten. Das ist wahr. Aber mit Deutschland äh, per se unzufrieden zu sein, das kann im Endeffekt eigentlich nur zwei Gründe haben. Erstens äh, eine sehr stark selektive Wahrnehmung und der fehlende Intellekt, dies zu erkennen. Und zweitens eine ganz starke Priorisierung eines bestimmten Aspekts des Lebens, wo Deutschland eben nicht so passend ist. Na? Aber darüber reden wir heute nicht. Äh, dafür könnt ihr euch. Also darüber könnt ihr euch wirklich in meinen anderen 1000 Videos, informieren. Heute einfach mal das Statement, es ist toll in Deutschland zu leben und ein unglaubliches Privileg hier aufwachsen zu können. Danke Universum, dass wir oder dass ich diese Erfahrung machen durfte und machen darf. Was findet ihr an Deutschland toll? Was findet ihr an Deutschland toll? Was ich nicht in Deutschland toll finde will ich heute nicht wissen. Ich will einfach mal sagen es muss auch mal möglich sein zu sagen, auch mal eingleisig, wir, wir reflektieren jeden Tag hin und her und heute möchte ich einfach mal sagen Deutschland ist toll ich finde es geil in Deutschland zu leben und äh, ja beschweren kann ich mich dann wieder ab morgen. Schreibt mir in die Kommentare was ihr davon haltet, wir sehen uns morgen wieder Euer Christian. Ciao.